Das ist ein Haselahnlocker, auch im Frühjahr die Balz äh, verboten innerhalb Europas, aber in verschiedenen äh, Ländern, in Russland und so weiter, kann man das noch äh, verwenden. Hier ist ganz wichtig, hören Sie auf die Schleife, die ich zu Anfang mache, so eine Art Fragezeichen.